Gerade beim Friseur, vielleicht sieht man es. Ich habe noch dieses frisch vom Friseurgefühl und diese Frisur, die ich niemals selber machen könnte, weil ich meine Haare halt nicht so föhnen kann und auch ehrlich gesagt nicht so viel Lust darauf habe. Aber ähm, ja, herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich bin auch aus dem Urlaub zurück, wie ihr seht. Wir waren ja, ähm, falls ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr das, falls nicht, ich verlinke es euch nochmal hier. Wir waren ja in Italien mit Interrail. Also ähm, wir hatten vier verschiedene Stationen, eine Mischung aus Städten und am See, schön. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Also vor allem diese Mischung war wirklich gut und ähm, das Wetter war natürlich sehr gut und man kann in Italien gut essen und so. Das Einzige, was ich glaube ich kritisieren würde, war, es ist halt so deutsch geprägt und dementsprechend geht natürlich auch so ein bisschen diese Kultur verloren, die man wahrscheinlich an Orten in Italien, die nicht ganz so überlastet sind mit Touristen und Touristinnen, ähm, noch hätte. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön und ähm, ja, erzählt mal, wart ihr auch schon im Urlaub? Wie geht's euch? Was macht ihr so? Habt ihr die letzten Sommerwochen gut genossen. Ich habe das Gefühl, jetzt steigen wir direkt in den Herbst ein. Aber, ähm, ja, ich dachte, ich nehme euch einfach mal wieder mit so ein bisschen. Es ist jetzt Donnerstag. Ich war, wie gesagt, gerade beim Friseur. Endlich mal wieder. Ich wollte eigentlich schon vor dem Urlaub, da hat es nicht mehr geklappt. Und jetzt sind sie wieder mal fresh und, ja, das gefällt mir sehr. Wieder ein bisschen kürzer, perfekt für den Herbst. Wieder ein bisschen Ruhe. Schön, oder? Und ich finde es auch nice, weil sie jetzt halt so vom, von der Sonne sind sie vorne einfach viel heller als sonst. Also es Sieht ja schon fast so aus, als hätte ich hier so eine Strähne drin. Habe ich aber nicht. Das ist alles naturpur, könnte man sagen. Wir sind Freitagabend ja wiedergekommen, irgendwie um 9 Uhr. Abends waren wir wieder hier. Wir sind nämlich tatsächlich vom Gardasee nach Berlin dann durchgefahren am letzten Tag. Da hatten wir eigentlich überlegt, noch einen Zwischenstopp irgendwo zu machen, irgendwo in München oder so zu übernachten. Aber uns war es dann irgendwie doch zu anstrengend, nochmal was zu buchen. Und du hättest dann ja auch nicht wirklich was von der Stadt gehabt, sondern es wäre halt wirklich nur so dieses Schlafen und Herauszögern gewesen. Und deswegen haben wir uns einfach morgens in den Zug gesetzt am Gardasee und sind abends in Berlin ausgestiegen sind natürlich auch umgestiegen, aber das war der Zugtag. Und dann saßen wir samstags morgens hier beim Frühstück und haben so gedacht, hm, wir wollten die Küche eigentlich, hatten wir schon mal überlegt, da was zu verändern. Und dann haben wir Samstag tatsächlich, bevor wir uns hier irgendwie groß auspacken und einrichten konnten, sind wir zum Baumarkt gegangen und haben die Küche verändert. <lacht> Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie das ähm, vorher aussah. Also wir hatten... Hier unten das kann ich ja jetzt schon mal so zeigen das gebaut also hier unten ist unsere küchenzeile halt und oben waren so hängeschränke dadurch dass die küche hier ein relativ schmaler raum ist und natürlich auch noch zu großen teilen von der küchenzeile eingenommen wird und dann auch ja wir schon nach einem sehr schmalen tisch geguckt haben kamen uns diese hochschränke an den wänden immer so ein bisschen klobig vor und jetzt haben wir das verändert und haben jetzt hier oben so offene Holzbretter. Ich weiß, es gibt da auch einige Argumente dagegen. Zum Beispiel der Staub oder die äh, Ölgeschichten, die sich halt beim Kochen so da niederlegen. Aber es sieht einfach so viel offener aus. Man hat einfach irgendwie viel mehr Luft da oben. Und ähm, es ist nicht schön. Also dieses Brett, das obere, ist ein bisschen weniger tief als das untere. Wir haben es angemalt und es ist nicht ganz perfekt geworden, aber ist es in Ordnung und ähm, genau, also dies hier ist 30 cm tief, das ist 20 cm tief und das obere ist 3,50 m lang, das ist 1,75 m lang und das ist 75 cm lang und es schließt hier auch alles sehr bündig ab und hat echt sehr, sehr gut funktioniert, wir haben hier schon andere Erfahrungen äh, mit Bohren und den Wänden gemacht, das hatte ich euch ja auch schon mal erzählt, aber ja, jetzt ist es so, wie es ist. Wir wollen auch noch die Gläser andersrum hinstellen, damit das da nicht so reinstaubt oder die Tassen oder die Gläser, die da stehen. Aber dadurch, dass es ja so lackiert wurde, ist der Geruch immer noch nicht ganz verflogen. Deswegen ähm, steht es gerade noch so rum. Ja, und ganz viel Platz für Pflanzen. Das hier ist unser Ableger, den wir vorm Urlaub ähm, wurzeln lassen haben. Und als wir wieder kamen, hatte der einfach so dicke Wurzeln, Jetzt ist es eine kleine Pflanze. Und ja, es gefällt uns sehr gut. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, wie sieht eure Küche aus. Und was uns dabei auch mal wieder aufgefallen ist, ist erstens, wie viel Spaß uns das macht, einfach so handwerklich zu sein. Wir haben auch gesagt, eigentlich bräuchten wir so, ein, so eine kleine Werkstatt oder so eine kleine Garage oder Raum, wo wir das einfacher machen könnten, weil jetzt ein 2,50 Meter Brett zu lackieren im Wohnzimmer, wo eigentlich nichts dreckig werden darf, war schon auch eine Herausforderung. Aber es hat geklappt und wie gut wir auch darin geworden sind, einfach schon zu wissen, was brauchen wir, was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt, ähm, worauf kommt es an, irgendwie, worauf muss man achten. Also das ist echt irgendwie so ein kleines Hobby <lacht> geworden ähm, und auch so, falls ihr fragt, wo jetzt die Hochschränke sind, die haben wir natürlich auch verwertet, Die kommt nichts weg, wir hatten eigentlich überlegt, sie zu verkaufen. Aber hier im Flur hatten wir bis jetzt immer nur so eine provisorische Regallösung für die ganzen Dinge, die halt in den Flur gehören. So was wie Putzmittel oder Werkzeug oder sowas, was ja auch immer mehr wird. Und jetzt haben wir ähm, die Wandregale einfach hier so aufeinander gestapelt, so ein bisschen versetzt. Und ähm, es sieht auf jeden Fall schon mal deutlich aufgeräumter aus und irgendwie... Ähm, geschlossen halt und mal gucken ob das für immer so bleibt aber es ist erstmal ein fortschritt und da haben wir jetzt halt wirklich einfach alles einsortiert was da vorher drin war das ist nicht schön aber das sind halt so sachen ne, die man halt irgendwie auch mal braucht und für die man nicht jedes mal in den keller gehen möchte ja und das heißt so sieht es jetzt im flur aus 10 und das ist gerade der Blick aus unserem Küchenfenster. Ähm, hier steht ein Gerüst seit einigen Wochen, das nicht mehr genutzt wird, aber auch nicht abgebaut wird. Von daher hatten wir jetzt wirklich die Möglichkeit uns das sehr genau anzugucken und einzubringen. <lacht> ähm, ja, ich habe ja Semesterferien deswegen wirklich noch, also ich habe noch nichts gemacht. Ich esse gerade nur ein kleines Brot, äh, weil ich jetzt gleich joggen gehen will und vorher ein bisschen was essen muss. Und wollte mal mit euch über das Thema Ernährung sprechen. Ich wollte mal hören, wie das bei euch so ist. Esst ihr vegan, vegetarisch oder sagt ihr nur, ich esse Fleisch oder sagt ihr, ich esse einmal die Woche Fleisch oder habt ihr euch irgendwie schon mal Gedanken darüber gemacht? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, aktuell kommt man ja gar nicht drum rum. Ähm, wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich früher sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne Fleisch gegessen habe und inzwischen aber gar kein Fleisch mehr esse. Also auch schon eigentlich jetzt seit Amerika ungefähr und das war 2000. 18, 17, 18. Wow, das ist ja doch schon eine ganz schöne Weile, ne? Krass. Ähm, genau, also seitdem esse ich eigentlich kein Fleisch mehr. Fisch, nur wenn ich weiß, dass die Qualität gut ist und auch eigentlich nur so als Treat wirklich, wenn es was Besonderes ist. Ja, aber vegan ist bei mir immer noch schwierig, weil ich halt einfach super gerne Käse und Joghurt esse. Und ich habe jetzt inzwischen schon so ein paar Alternativen gefunden. Zum Beispiel bei Joghurt kaufe ich ähm, immer mal wieder so eine Joghurt-Alternative. Dies ist jetzt zum Beispiel so ein Kokosjoghurt von Penny, der wirklich sehr lecker ist. Ich finde auch, dass der Sojajoghurt von Penny gut schmeckt, aber es ist halt ein anderer Geschmack, natürlich. Und ich bin noch dabei, mich daran zu gewöhnen. Und Käse fällt mir auch sehr schwer, was wir aber jetzt immer mehr kaufen, um einfach auch so ein bisschen, sagen wir mal, uns zu, dran zu gewöhnen. Das sind solche Streichcremes. Wir haben jetzt zum Beispiel diese hier gefunden. Tomate, Paprika, Beluga-Linse und Balsamico, die mir gut schmeckt. Was ganz besonders ist, weil ich mag eigentlich keine Hülsenfrüchte. Und das macht es auch nochmal schwieriger. Das heißt, ich mag sie nicht. Ich mag den Geschmack, aber ich mag dieses Mehlige nicht. Und ich bin, glaube ich, eher so ein Mensch, der halt so voll nach Konsistenz geht und Deswegen hat mich das sehr gewundert, dass ich diese Streichcreme mit diesen teilweise noch ganzen Linsen drin mag. Aber die schmeckt wirklich gut. Also wenn ihr das gleiche Problem habt, dann probiert die mal aus. Die ist vom Rewe. Ich wollte einfach mal fragen, vielleicht habt ihr auch eine gute Käsealternative als Tipp für mich. Wir hatten einmal so einen Scheibenkäse von Penny in vegan. der haben wir mit Kokosmilch gemacht. Ich meine... Ich weiß, dass ich jetzt dann nicht die Erwartung dran haben kann, das schmeckt genauso wie das Stück Gouda, das im Kühlschrank liegt. Aber ich glaube, man braucht wirklich einfach, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Und ich glaube, es gibt definitiv bessere und schlechtere Alternativen. Deswegen, vielleicht habt ihr ja einen super Tipp für mich, weil ich weiß, dass eine vegane Ernährung für mich und für Mutter Erde das Beste ist. Und deswegen will ich das eigentlich auch gern machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich auf Teufel komm raus jetzt vegan sein möchte oder werden möchte, ich weiß, dass, also für mich ist es nicht leicht, deswegen ist es jetzt für mich nicht dieser Anspruch ganz oder gar nicht, sondern halt einfach, ich tue, was ich kann, ich probiere immer was Neues aus und ich, ähm, es macht ja auch voll Spaß, was Neues dann kennenzulernen oder einfach zu merken, ey, das fehlt mir überhaupt nicht oder es geht mir sogar besser da ohne irgendwas ähm, und deswegen, ja, es ist für mich immer wieder so ein Prozess und ich habe gar nicht diesen Anspruch jetzt perfekt zu sein, sondern Eins nach dem anderen und wenn was funktioniert, fühle ich das super. Wenn was nicht funktioniert, dann erlaube ich mir genauso, aber ähm, das eben nicht zu tun. So, und jetzt geht's schon. Jahr 500 Kilometer zu laufen und da fehlen noch so ein paar. Ich habe mir das Ziel halt erst relativ spät im Jahr gesetzt und deswegen äh, habe ich auch bis Juli, August nicht wirklich darauf hingearbeitet. Und ja, jetzt ähm, muss ich noch ein bisschen nachlegen und ich war Montag joggen, da habe ich 10 Kilometer geschafft und jetzt irgendwie siebeneinhalb glaube ich. Und ähm, es ist echt unglaublich, wie unterschiedlich schwer mir das fällt. Also Montag war es easy. Es war wirklich, ich hätte noch länger laufen. Also ich hatte nach diesen 10 Kilometern eigentlich ist das immer so die Schwelle, wo ich dann denke, oh, okay, jetzt bin ich tot. Und ich hätte Montag einfach noch länger laufen können. Und heute habe ich schon nach irgendwie zwei Kilometern muss ich kurz gehen, weil ach, irgendwie bin ich nicht so richtig reingekommen. Und ich finde, wenn du dann anfängst, so Pausen zu machen, dann kommst du nicht in deinen Rhythmus. Das habe ich nämlich gerade auch gesehen, als ich mir die ähm, durchschnittlichen Zeiten pro Kilometer angeguckt habe. Das geht von 6.30 bis 5.18 also super, super unterschiedlich, lag vielleicht auch ein bisschen an der Strecke, die war nicht ganz optimal und es gab irgendwie super viele Baustellen, aber naja, ich bin auf jeden Fall ähm, fertig mit der Welt, wie es war. Ich dehne mich übrigens immer nach dem Sport, nach dem Joggen, nach ja gut Yoga, finde ich es dehnen selbst, aber ich merke einfach, dass sich das alles so zusammenkrampft und dass es so gut tut, sich danach fünf bis zehn Minuten einfach Zeit zu nehmen und einmal das ein bisschen aufzudehnen. Was bei mir ja schon gefühlt mein Leben lang Thema ist, ist mein Rücken. Ich habe keine gute Haltung, ich arbeite dran. Aber ihr seht, also meine Schultern die gucken so richtig nach vorne und ich arbeite jetzt wirklich dran mich aufzurichten und das wirklich mal bewusst immer nach hinten zu nehmen, wenn ich ganz normal spazieren gehe oder auch beim, ja, beim Joggen kann ich nicht drauf achten. Da muss ich auf genug andere Dinge achten. Aber ich habe letztens eine richtig gute Übung gefunden, die ich euch zeigen wollte, weil vielleicht habt ihr ein ähnliches Problem. Und die tut richtig, richtig gut. Ihr braucht dafür irgendwas Langes. Ein Besen, ein Terraband, sowas. Ich hole es mal kurz. Also ich habe ja jetzt dieses Terraband, da ist in der Mitte ein... Äh, so einen Knoten drin, das ist aber egal. Ich nehme das so in die Hände, dass es noch entspannt ist, das auseinanderzuziehen. Also ihr haltet das so vor euch. ja, Und dann nehmt ihr das mit einem geraden Rücken über euch. Oh. Und dann nach hinten. Wow. Und dann auch wieder in die andere Richtung. Je weiter ihr die Hände auseinander nehmt, desto... Einfacher geht's, aber ich finde es auch schon so schwer. Und man merkt einfach sofort, dass sowohl die Brust als auch der Rücken, als auch so diese, die Schulterblätter komplett aufgedehnt und trainiert werden. Und das tut so gut. So, ab unter die Dusche. Ich finde es immer sehr spannend, das erste Mal selber duschen nach dem Friseur, zu sehen, wie die Haare sich denn so verhalten, wenn man da nicht so viel Mühe reinsteckt wie die Friseurin. Ich lasse sie jetzt einfach mal Luft trocknen und gucke mal, wie das dann aussieht. Ich bin sehr gespannt und ich habe jetzt großen Hunger. Es ist jetzt nämlich schon viertel vor zwölf. Wow. Und ich mache mir jetzt Pancakes. Die Banane ist leider noch nicht so reif, aber egal. Ich habe so Hunger. Das ist jetzt eine gequetschte Banane, dann so gemixte Haferflocken, so klein gepürierte. Ein bisschen Hafermilch drin und ich mache jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Erdnussmus mit rein. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich dachte mir gerade, ich glaube, das könnte richtig geil werden. Das ist jetzt so ein halber Teelöffel. Also ich will es jetzt nicht übertreiben. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also die Idee mit der Erdnussbutter schmeckt auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob ich es noch mal machen würde. Weil ich finde, es ist halt schon so, erstens hat es die Konsistenz natürlich ein bisschen verändert, es ist noch ein bisschen cremiger, was ich gut finde. Ähm, und in Kombination mit den ganzen Bestandteilen, also dieser Kokosjoghurt, die Erdbeermarmelade, die Beeren, Schokolade, Nüsse und so weiter, schmeckt es auf jeden Fall gut. Aber ja, es ist mir irgendwie zu stark, obwohl ich schon nicht viel reingemacht habe. Es ist einfach da. Es ist einfach unterschwellig da und ähm, ich glaube, ich mag es ohne lieber. Aber es war in diesem Fall wirklich gut, weil die Banane halt noch nicht so reif war und ähm, das irgendwie das noch so ein bisschen mehr Geschmack daran bringt. So, ich wollte euch noch eben zum Abschluss meine getrockneten Haare zeigen. Ich habe damit jetzt wirklich gar nichts gemacht. Ich habe sie noch nicht mal irgendwie gekämmt oder so. Ähm, also so sehen sie aus, wenn ich sie einfach nur trocknen lasse. Und ich glaube, man kann sich jetzt ganz gut vorstellen, wie das auch realistisch bei mir aussieht, nicht so wie gestern, obwohl mir das natürlich auch sehr gut gefallen hat. Und wenn ich dann mal irgendwie Zeit und Lust habe, ein bisschen mehr zu machen, dann ähm, weiß ich auch schon, in welche Richtung das geht. Also es gefällt mir sehr gut und damit kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos. Ich glaube, es war lang genug. Ich habe viel gequatscht. Ich gehe jetzt noch ein bisschen raus in die Sonne, lese mein Buch weiter und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Danke fürs Zusehen. Ciao.